In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach CapCard Subtitles exportieren kannst, um sie danach auf YouTube hochzuladen oder in andere Schnittprogramme zu importieren. Dazu gehen wir jetzt mal zu CapCard. Hier habe ich schon mal ein Video rein importiert, einen kurzen Clip, um dir auch noch kurz zu zeigen, wie man eigentlich diese Untertitel erzeugt. Das geht ganz einfach. Wir gehen mal hier nach oben und dann sehen wir hier Text und Auto Captions. Dann haben wir hier dieses Fenster und ein Dropdown Menü. Auf das müssen wir klicken, um die Sprache zu wählen, in der das Video aufgezeichnet wurde. Mein Videoclip hier ist in Deutsch aufgezeichnet. Deswegen wählen wir German. Und jetzt müssen wir nur noch diesen Button hier drücken. Create und CapCut erstellt uns die Untertitel dieses Clips. Das müsste eigentlich ganz schnell gehen, denn der Clip ist ja auch nur ganz kurz. Und da sind sie auch schon. Wir können kurz ein bisschen anlaufen lassen, um zu sehen, ob die Untertitel auch wirklich erzeugt worden sind. Version speichern unter, sei der Adobe Photoshop Version Jawohl. 2021 das sieht gut aus. Ja, CapCut macht die Untertitel noch nicht hundertprozentig perfekt, deswegen können wir die hier auch kurz noch ein bisschen korrigieren. Wir sehen hier oben haben wir ein Fenster, ich habe nicht gesagt sei, sondern ich habe gesagt Seid. Das könnte natürlich auch in meiner unklaren Aussprache liegen, ansonsten haben wir hier noch zum Beispiel Photoshop klein geschrieben, das wird ja groß geschrieben, dass man auch die Rechtschreibung hier in den Untertiteln haben. Und die Version schreibt man auch groß und nicht klein. Und dann haben wir hier noch bei 2021 zwischen 2 und Null einen Punkt. Den machen wir auch kurz raus. Und dann, wenn wir jetzt hier mal schauen, gehen wir zurück in der Timeline auf diesen Titel. Und da sehen wir schon, es wurde korrigiert. Wenn man die Untertitel jetzt nur in CapCut nutzen wollen würde, dann könnten wir hier noch ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel die Farbe oder ein Hintergrund erzeugen, gelb, dann ist die Schrift schwarz und so Sachen. Man kann auch vieles hier manuell einstellen, da unten. Das brauchen wir jetzt zum Exportieren allerdings nicht. Jetzt kommen wir zu dem Thema des Videos. Wir gehen mal da nach oben, denn da haben wir den Button Export. wir drücken drauf und es öffnet sich dieses Exportfenster. jetzt müssen wir eigentlich nur noch die srt datei auswählen die wir ja brauchen um sie auf youtube hochzuladen oder in andere schnittprogramme zu importieren wo können wir sie hier auswählen wir können sie hier nirgends auswählen denn sie ist ein bisschen versteckt im CapCut. um sie zu finden müssen wir einfach nur export audio wegklicken und auch Video Exporting das Häkchen wegnehmen und jetzt haben wir hier ein Vorschaufenster und da sehen wir schon das Icon.srt ja das bedeutet jetzt haben wir die SRT Datei und jetzt müssen wir nur noch hier einen Titel einen Titel geben wir können jetzt hier sagen Tutorial OKB für Knows Best und ähm, Subtitle Uh, Subtitles und da unten können wir noch Export to den Ordner auswählen das ist schon mal der richtige Ordner jetzt drücken wir nur noch hier auf Export Pam Pam und da steht schon Caption Exported so einfach ist es jetzt gehen wir hier Open Folder dann öffnet sich der Ordner in dem die Datei ist und hier haben wir sie schon Tutorial Fill OKB Subtitles und diese Datei müssen wir jetzt nur noch bei YouTube hochladen oder in andere Schnittprogramme reinimportieren und dann haben wir die Untertitel, die hier sehr zuverlässig in CapCut erzeugt wurden. Ja, so einfach kann man Untertitel aus CapCut exportieren, um sie danach auf YouTube hochzuladen oder in andere äh, Schnittprogramme zu importieren. Wenn dir das Video geholfen hat, gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Sollten noch von deiner Seite Fragen sein zu diesem Thema, gerne in die Kommentare damit. Und ansonsten vielen lieben Dank, dass du dieses Video bis hier angeguckt hast. Ich wünsche dir beste Gesundheit und viel Erfolg bei all dem, was du machst. Dein Philops Gura und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.